Sie haben jetzt schon bemerkt, es sind nicht ganz sieben Projekte, sondern das war jetzt ein zweigeteiltes und es gibt noch ein weiteres Projekt, nämlich das von äh, Florentina. Sie ist unsere jüngste Teilnehmerin und sie hat, ähm, es ist ein kleines Energiebündel und ist sehr begabt und auch künstlerisch begabt und hat diese Uhr designt, unter anderem oder redesignt und auch ein paar Geschenke für sie mitgebracht, die ist jetzt dann gemeinsam mit Jan, der bei den Projekten geholfen hat, äh, austeilen wir dann sie. und ich werde dir aber bei der Präsentation ein bisschen äh, helfen und Sie unterstützen, äh, denn was Sie gleich kriegen sind mit Lasercutter äh, produzierte Alpakas, aber nicht nur diese lasergecutten Alpakas sind das Geschenk, sondern auch auf dieser Uhr sieht man diesen Alpaka. Also, Sonderapplaus für Florentina, bitte. Also sieben plus zwei Projekte sozusagen äh, dieses Jahr bei Jugendhackt in Österreich. Äh, drei Tage Coden, Hacken, Programmieren, Teambuilding betreiben und sich austauschen, Spaß haben. Das macht Jugendhackt äh, Österreich aus und an dieser Stelle äh, Möchten wir nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer, Unterstützerinnen äh, aussprechen und vor allem ähm, an die Mentoren und Mentorinnen und bitte einen Sonderapplaus für alle, weil ohne die Mentorinnen wäre das Projekt JugendHackt Österreich nicht möglich. Bitte. Und damit das auch noch ein bisschen visualisiert wird, würde ich bitten, alle, die da beteiligt waren an Jugendhackt, noch kurz auf die Bühne zu bitten und alle restlichen und natürlich auch die Inventorinnen, die dann hier stehen und alle Unterstützerinnen nochmal einen zusätzlichen Applaus. Und danke, dass Sie da waren. Schönen Restsonntag noch und danke auch äh, an, in den Livestream. Äh, wir verabschieden uns hier aus der Tabakfabrik Linz. Dankeschön. Und alle rauf jetzt auf die Bühne bitte und nochmal Jugendhackt Österreich. Ciao, ciao.